Also die ganzen Flüchtlinge jetzt wieder an unseren Grenzen, das bereitet mir schon auch Sorgen. Also ich mache mir da überhaupt keinen Kopf. Die unsichtbare Hand des Marktes wird das alles regeln. Unsichtbare Hand? Hofer, bist du einer Sekte beitreten, muss ich mir Sorgen machen. Ich stehe nur zu 100% hinter den Lehren des Neoliberalismus und dort heißt es, die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles. Ach, du meinst die Lehren, die von Scientology verbreitet werden und ursprünglich auf den Lehren einer seit ja, Milliarden ausgestorbenen Alienrasse fußen? Laufst du nur ganz clear? Dieses Wissen wird an Universitäten weltweit unterrichtet, das ist verbriefte Wissenschaft, mein Freund. Nobelpreis geadelt. Aha, und wie genau soll das jetzt im neoliberalistischen Sinne geregelt werden? Ja, da muss man sich den Markt anschauen, also dort vor Ort, wo jetzt diese illegale Migrationswelle zu uns überschwappt, ist ja Krieg. Na geh, nicht sagst! Deswegen kommen ja die ganzen Menschen zu uns, die fliehen, vor Bomben, Terror, Tod, Krieg eben. Und das Ganze dann mit den Worten illegale Migrationswelle zu entmenschlichen dazu zu benutzen, die Ängste zu schüren. Hör zu, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich sowas sehe. Krieg ist ja im neoliberalen Sinne auch nur ein Markt. Länder wie Deutschland haben das begriffen. Oder wo, glaubst du, kommen die ganzen Waffen und Panzer her? Aha, vielleicht sollten die Länder einfach aufhören, Kriegsmaterial herzustellen und irgendwo hinzuschicken. Das ist verboten gehört sowas. Jetzt bleiben wir mal realistisch. Da stehen Fabriken. Diese Fabriken sorgen für Arbeitsplätze und diese Arbeitsplätze ermöglichen, dass Familien ernährt werden und der Konsum angekurbelt wird. Und das insgesamt führt zu einem stetigen Wirtschaftswachstum. Hofer, da sterben Menschen ganz umsonst. Ah. Für unser Wirtschaftswachstum. Ach, ich überlege ernsthaft, ob ich da die Freundschaft kündige. Gut, dann schließen wir diese Fabriken. Aber dann erklärst du Familienvätern, warum sie ihren sicheren Job verloren haben und wahrscheinlich bei ihrer Qualifikation kann neuen mehr finden werden. Und du erklärst Müttern und Kindern, wie und warum sie in die Armutsfalle geraten sind. Mütter und Kinder stehen momentan an unseren Grenzen. Das ist ja was komplett anderes. Ah, Warum? Naja, die können wir bei uns nicht brauchen. Dort wo die herkommen, sind die als Billiglohnsklaven gerade gut genug. Um das Geld können die bei uns nicht arbeiten. Da ist der Staat vor. Stichwort Mindestlohn, Arbeitszeitenregelung, Urlaubsanspruch und so weiter und so fort. Deshalb auch die neoliberale Forderung, weniger Staat, mehr Privat. Und erst wenn das umgesetzt wird, dann ist der Weg frei für echte Marktinnovationen. Lass mir raten, du hast genau solche Marktinnovationen in Beto. Adventure Travels. <lacht> das heißt, du wirst die Leute nach Brasilien karren, solange es dort noch so was wie ein Regenwald haben? <lacht> Na, schau, ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten, dass man sich eine Vorstellung machen kann. Direkt Flug hin und zurück nach Griechenland, dann das Highlight. Hubschrauberflug direkt ins Grenzgebiet. Da sieht man alles genau, ist aber weit genug weg. Wer will, kann da noch was spenden. Und anschließend geht es dann ein paar Tage in ein exklusives 5-Sterne-Wellness-Hotel mit allem Pipapo. Wer bist du und was hast du mit dem Hofer gemacht? Tja, ich war heute halt schon immer ein sehr innovativer Leistungsträger. Prost. Ach ja. Schmeckt überhaupt nicht nachhaltig. Ja, eher so wie hinter mir die Sintflut. Toi, toi, toi.